genießbar beziehungsweise schmackhaft, nicht? wie zum Beispiel die nicht? das werden so im Rotzustand wenig genossen, man kann schöne Gemüse mischen und so nicht, aber hauptsächlich, da riechen sie so wie Brombeeren. Okay, Ja, ja das ist sehr fein.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 Mit den, natürlich mit den noch und dazu gegeben. dazugegeben. Und die Wirtin freut sich auch schon mal, was anderes servieren ja, können, was? Ja, ich freue mich schon sehr, ja. Wir haben schon einige Speisen gekostet mit den Schwammen und sind überzeugt davon, dass das gut ankommen wird bei wir uns im Scham Der Stadtwirt in Weidhofen hat in kürzester Zeit Stammgäste gewonnen. Vor allem der Arkadenhof ist an Romantik kaum zu überbieten.